Viel Energie wird oft investiert, um den optimalen Partner zu finden. Das lässt oft wenig Energie übrig, um für den gefundenen Partner selbst ein optimaler Partner zu werden.